Herzlich Willkommen im Aquacentrum Studio. Mein Name ist Michael. In unserer Serie Kundenreferenzen haben wir Bilder und Videos von verschiedenen Kunden gesammelt, damit sie sich ein Bild machen können, wie ein Ionisierer in ihrem Haushalt aussehen kann. Manche Kunden haben mich dabei echt überrascht, welche kreativen Lösungen sie dabei entwickelt haben. In diesem Video sehen Sie einen Aquavolta EOS Revelation 2 in der Küche unserer Kundin Alexandra aus Österreich. Die Arbeitsplatte ist hier aus Granit. So, hallo, ich möchte euch heute zeigen äh, unseren Untertisch-Wasserionisierer, den EOS Revelation 2. Wir haben ihn schon mittlerweile seit einem guten halben Jahr die Installation war eigentlich ganz einfach, bei uns jedoch nicht so einfach, weil wir eine Granite-Arbeitsplatte haben, die 14 cm dick ist. Mein Mann hat jedoch dieses Loch mit Profi-Werkzeug selbst gebohrt und hat sehr gut funktioniert. Installiert ist das Ganze bei uns in der Lade und dabei. Mein Mann hat das hier auf der Seite aufgehängt, ah, dieses äh, Gerät. Mein Respekt, das ist gute Arbeit. Ging eigentlich auch recht einfach. So, wir hatten jetzt eben ja, fast sieben Monate. Inzwischen haben wir äh, zweimal entkalkt. Super beispielhaft. Dadurch funktioniert der Ionisierer besser. Man sieht hier, der erste Filter wird bald äh, leer. Der hat nur mehr einen Strich. Der zweite Filter hat drei Striche noch. Wir haben es meistens auf 8,5 pH-Wert eingestellt, das Wasser. Die Benutzung ist an sich sehr einfach. Selbst unsere kleinen Kinder können das schon sehr gut. Äh, ich, eigentlich nur nötig, wenn die Einstellungen passen, auf On Off zu drücken. Und so. sieht alles gut. Das Wasser schmeckt nicht sehr gut. Ja. Und es funktioniert einwandfrei. Auch mit Granit Arbeitsplatte. Super. Bei uns können Sie auch Werkzeuge um Bedienhähne in die Küchenarbeitsplatten einzubauen bekommen. Sagen Sie uns einfach aus welchem Material Ihre Platte besteht. Wir haben uns echt bemüht an alles für die Installation zu denken, da jedoch jede Küche anders ist, senden Sie uns bei Fragen bitte ein Foto von Ihrer Küche und den Anschlüssen, das erleichtert uns die Beratung. Im nächsten Video sehen Sie, wie Kunden es geschafft haben, den AquaVolta EOS Revelation 2 dort zu installieren, wo es eigentlich gar nicht geht. Viele Fragen haben wir im FAQ-Bereich unserer Website beantwortet und auf unserem YouTube-Kanal Aquacentrum finden Sie Anleitungen, wie Ihr Ionisierer eingebaut wird. Danke fürs Zuschauen, bleiben Sie gesund, bis bald!